Wie darf man jetzt hier fahren? 100 <lacht> und Jetzt kann man sagen, boah, das ist der Grundsatz der Doppelsicherung und hängt da hier voll den pädagogischen Slang raus. Ich will einfach nur, dass hier kein umballert. <lacht> Kennst du das? Es gibt so Tage, wo man denkt... Ich habe heute Morgen bei PayPal einen Konflikt geöffnet, weil ich seit zehn Tagen auf meine Nike-Sorte, die ich bestellt habe. Ne? Mhm. Hier ist übrigens so ein Abholzettel, der liegt hier seit zehn Tagen von DHL. Wie ein Irrerfahr noch zu DHL, zur Postfiliale, die so... Nein, das Paket haben wir gestern zurückgeschickt. Also Freitag. geht ab, Freunde. Egal. Äh, wir kommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Vierte. Vierte Fahrstunde. Wir machen Überlandfahrt und kombinieren das Ganze mit noch so zwei, drei anderen Skills. Also damit du auch weißt, was wir heute machen. Okay. okay, das ja, ist, ist gut. Ja, also weil Überlandfahrten sind ja Sonderfahrten und die gehören halt auch dazu. Und die muss man ja auch machen. Die ganze Zeit mit dir über eine Landstraße fahren und Kühe beobachten. Das ist halt... <lacht> ja, ist auch mal schön. Ja, ist schön, ist die ja. Naturkunde dabei. Aber am Ende des Tages hast du dann auch Robmann, was habe ich heute wieder gelernt. ich ich die gut heute. Sedo. Sedo. Prima. Prima, jetzt geht's los. <lacht> Toll. Toll, schön. Ups. Jetzt noch einen Rückwärtsgang rein. Cool. Wir fahren da bergauf weiter. Das bedeutet, theoretisch musst du den Blinker links machen, wenn wir rückwärts nach links so rausfahren. Ja. Das ist ja ganz schnell, das ist richtig gut. gut. Ja. So, also raustasten. Du mal so ein bisschen gucken. Ja, das ist gut, genau. Tasten Sie mal raus. Jetzt, aber jetzt, stopp schon, jetzt schon volle Pulle einschlagen, weil sonst kriegen wir die Kurve nicht mehr. Genau, das sieht gut aus. Und da vorne, das passt auch? Ja, das passt wunderbar. Mhm. Der Benz da hinten, der hat auch Geduld, das sieht auch schon mal gut aus. Ja, die muss er jetzt auch Zack. haben, ne? Yep, ja. und jetzt. Genau. Machst du nochmal einmal Außenspiegel, Spiegel, dass du siehst, dass der Benz wirklich Geduld hat. Mhm. Weil manchmal hat er die nicht und dann, dann ist das auch blöd. Was ist denn mit dem Anschnaller hier los? Ey. Ja, aber das ist ja echt extrem hier heute. Naja. Anyway, äh, guck mal, du hast jetzt ja überall hier auf der Straße diese Hindernisse, ne? Ja. Also wenn keiner kommt, kannst du auch hier draußen bleiben, dann brauchst du nicht mal den Fisch machen. Okay. Aber wenn du jetzt wieder zurückgehst, check mal in den Spiegel und so einen Seitenblick, hier raus. Genau. Und wenn du jetzt wieder rausgehst, pass auf, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Und wenn du ein Sternchen haben willst, tickst du den Blinker an. Aber nur anticken, dann ist einmal dieses Blinkdingst und dann ist cool. Okay. Und wenn du zurückgehst, wieder den. Mhm. Cool. Dann freut Denn sich Ja. Da habe ich jetzt den Schulterblick nee, nicht gemacht. Wir bleiben im zweiten, ist cool. 30 Zone ist alles gut. Ja. Ja, okay. habe Ich, ich habe jetzt nicht wieder beim Reinfahren habe ich jetzt nur innen und außen gemacht. Ja, das wäre okay. aber. Das wäre okay. Guck mal, ja, ist ja, das, ist ja, das, ist, das Ganze ist ja ein Prozess. Also der Prüfer guckt sich das ja an, was du von vorne bis hinten machst. Ja, okay. Nicht nur einmal A, ah, nicht geguckt, haha, durchgefallen, sondern da gehört das, die ganze Folge dazu. Sehr gut, gute Reihenfolge. Guck mal, jetzt schon Kupplung durch wegen dem Vorfahrtgewehren da oben rechts. Jetzt schon erste Gang, bleib aber nicht stehen, roll langsam weiter, weil du ja nur Vorfahrtgewehren hast. Hi! Und dann ziehst du hier locker durch. So, und direkt zweite Gang. Das ist wichtig, dass du bei Vorfahrt gewähren, dass dann auch so handelst wie das jetzt. Mhm. Dass du nicht stehen bleibst, dann mal guckst oder so, sondern kontinuierlich so weitermachst. Mhm. Sehr gut. Habe ich überhaupt rechts gesagt oder hast du erst gerade ausgedacht? Aber es wäre richtig gewesen. Also ich wollte ich die Landstraße. dachte Landstraße, das, das ist genau kann richtig. recht sein. Ist genau richtig. 21. Oder aufmerksam gemacht werden, dass hier noch 50 gefangen ja, ja, Da Soll das ich so. mich auch mal dran halten? Ja. 14 Ist voll Frage, weißt du, wie weit diese so Pfosten auseinander sind? 20 Meter. Oh, ne. 25. Ne. Mal 2. 50? Ja. War so du schnell als 50 Meter? Ja. Das ist krass, ne? Mm. Razzi-Fazzi. Razzi-Fazzi, guck mal, der Benz ist auch Fan. Der bleibt nicht mm. dran, ne? Ich so. schon, eigentlich auch schon, dass er mich. Ist okay, ist gut. Ist okay, gut. Wir fahren jetzt, äh, ach nee, ist ja gesperrt, war ja schon beim letzten Mal gesperrt. Wir fahren, wir folgen der Vorfahrtstraße. Ja. So, machen wir jetzt. Genau. Äh, keine Kupplung jetzt drücken, weil du der Vorfahrtstraße folgst. Ja. Brauchst du halt nichts groß machen. bremst nur ein bisschen runter. Genau. Dass der Prüfer nicht mit dem Kopf an der Scheibe knallt wenn der Prüfung hier und dann ganz einfach wieder aus Gas drücken. Wenn das Schild hier nicht stehen würde mit dem 50, ne? Also weißt du, fährst du langsamer. Jetzt musst du schauen, da ist es auch so steil bergauf oh, geht. Also wie beim Fahrrad. Beim Fahrrad schaltest du dann eventuell auch einen Gang runter, wenn du einen hast. Ja. Beim Auto ist das ähnlich. Du bist jetzt im dritten Gang und selbst wenn du jetzt Vollgas gibst, merkst du, das wird nicht total kommen. Nein. Jetzt sind wir im zweiten Gang. Ja. Einfach gucken durch den zweiten Gang. Und dann mach das gleiche nochmal. Jetzt gibst du nochmal Gas. Ja, drück drauf. Merkst ruhig. du dass da? Ja, genau. Ja. Jetzt zieht der. Mhm. Weil, wie beim Fahrrad, schaltest du runter, hast du wieder Power. Good. Cool. Output Komm schon! 70. Nein! Was? Warum nicht? Ist kein Schild! Wo sind wir? In der Stadt oder? Ja, außerhalb. außerhalb. Wir sind nicht außerhalb. Guck mal, hier sind noch voll die Häuser und so. Aber Das ist Stadt? Was? Stadt? Ja? Okay, dann 50, genau. Stell mal vor, jetzt mal nur rein hypothetisch. Du würdest hier mit 100 herballern. Ja. Und dir kommt jemand mit 100 entgegen. Weißt du, was hier los ist? Alter, also Rennleitung. <lacht> Ja, okay. Wenn du mal auf die linke Seite guckst, ist da schon die Fans. Ah, ja. Wenn du auf die linke Seite guckst, da ist das Schild erst. Ah, ja. okay. Statt zu Ende, Ortsausgang. Mhm. Und rechts ist das 70, weil die nicht wollen, dass du mit 100 hier durchballerst. So, aber das war's. Und Jetzt kannst du den vierten Gang nehmen, ja. Aber du und ich wegen der Kurve. Ne, bleib ruhig also? mal im vierten Gang. Jetzt musst du halt entscheiden, die Straße ist ja nicht besonders breit. Nee. Was, du nicht? Ja, klar. <lacht> Das war alleine ohne Verschwör, oder? Ja, das war Vito, mit dem ich gerade telefoniert habe, der die so. Doppelpedale in das Auto eingebaut hat. Ja. Vito, Junge! <lacht> ich fahre immer noch Golf! <lacht> allora! Ja, auf jeden Fall darfst du hier 70 fahren, ne? Mhm. Wenn das passt, musst du mal schauen. Die kommen halt hier auch Busse entgegen. Mhm. Mit 70 und Busse entgegenkommen ist halt nicht so prickelnd, ne? Also für beide. Die... Ja. Bei so einer Straße wie hier, ja, keiner ist, darf ich dann ruhig die. No. Das erkennt man auch an der Art und Weise der Linie. Also die Linie ist ja durchgezogen, dann ist sie nicht zum Überqueren geeignet. Nur wirklich in ganz extremen Fällen, besonderen Situationen und so weiter. Also selbst wenn du jetzt hier ein Fahrrad vor dir gehabt hättest, dürftest du da nicht überholen. Und Jetzt wäre das okay. Jetzt könntest du die Kurve schneiden und so weiter. Aber wenn du mal weit nach vorne guckst, siehst du, die haben das schon wieder ganz geschickt gemacht. Vor der nächsten Kurve das haben ist sie in die Linie wieder durchgezogen. kommt gleich. Mhm. Und wenn du mal ganz weit nach links guckst, also dein Kopf weit links drehst, da hinten hin. Kommen da Autos? Nee. nee. Das bedeutet, wenn du jetzt runter gehst, ja. mal ganz ich filme mit der Kamera nach links. Wenn du jetzt runter gehst in den zweiten Gang, einfach mal zweiten Gang und leicht nach links guckst und du Kupplung loslässt und da kommt keiner. Jetzt habe ich aber gar nichts gemacht. So? Jetzt habe ich mich nur auf links konzert. Ja, mir ging es auch erstmal nur um das Vorfahrtgewehr. Du denkst darum, dass du weit nach links guckst, ja. siehst, dass da kein Auto kommt und dann wieder vorne merkst, alles klar, das passt. Damit du diesen Sinn von Vorfahrt Vorfahrtgewehren verinnerlichst, mhm. weil du das nachher wow. sowieso auch anwenden sollst, aber du musst das in der Prüfung auch zeigen, dass du das weit verstanden hast. Und mhm. wenn du so eine Gelegenheit hast wie die, push ruhig noch ein bisschen, ein bisschen. wenn du so eine Gelegenheit hast wie die, wo, wo du so weit gucken kannst, mhm. dann kannst du gewähren auch mit dem zweiten Gang. Du halt ganz chillig. Du musst halt locker davor angenehmes, ne? ja? angenehmes Weiterfahren. Angenehmes Weiterfahren. Angenehmes Weiterfahren. Ja. Der steht schon seit lustiger Verkehr. Oder. Ansprechen, weil im letzten Video haben dann zwei drei Leute unter die Kommentare geschrieben, dass die Reihenfolge falsch ist. Äh, dieses Innenspiegel-Außenspiegel-Schulterblick oder was war's? Innenspiegel-Außenspiegel-Schulterblick oh. und dann Blinker. Nein, der Blinker, genau. Und nur mal, um das noch mal kurz klarzustellen. Ich, ich mache das auch nur in diesem Video. In den anderen habe ich dann keinen Bock mehr, das noch mal klarzustellen. <lacht> äh, es gibt keine Gesetzlich festgeschriebene Regelungen für erst Innenspiegel, dann Außenspiegel, dann Blinken, dann Schulterblick oder erst Schulterblick, dann Spiegel, dann Blinken oder erst Blinken, dann Schulterblick. Und ihr wisst schon. Und der Grund, warum ich das so mache, ist, dass wenn man am Anfang anfängt, das so aufzubauen, also Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, dann blinkt, dann hat man alles schon mal einmal gemacht und ist sich dann selber aber nicht mehr genau sicher, kurz vorm Abbiegen, kommt da wirklich einer oder nicht, und guckt automatisch noch mal kurz vom Abbiegen. Und jetzt kann man sagen, boah, das ist der Grundsatz der Doppeltsicherung und hängt da hier voll den pädagogischen Slang raus. Ich will einfach nur, dass ihr keinen umballert und deswegen ist diese Reihenfolge einfach am entspanntesten. Mhm. Ja. Und wenn man das so beibehält, kommt man safe durch die Prüfung. Darum bringe ich das so bei. Darum diese Reihenfolge. So beschissen, ja. wenn die Sonne scheint. <lacht> so ist das. das ist Wir gut. fahren dann äh, geradeaus weiter. Also, wenn ich nichts sage oder der Prüfer nichts ja. sagt, Kreisverkehr immer das gleiche. Ruhig Kupplung jetzt schon drücken, damit du vorher alles fertig machst. Zweite Gang weit nach links gucken, roll aber weiter. Kupplung lösen, alles lösen, damit du die Hand wieder oben hast, genau zum übergreifenden Lenken. Dann Spiegel, linker, alles fertig. Und dann gehst du hier ab erstmal bevor du schon den hier machst. Was mache ich erst? Ja, du bist halt aus dem Kreisverkehr gekommen, und hast du den Ding. Okay. Also, diese Bosshaltung, weißt also. du? Sieht halt pädagogischer aus, wenn du aus dem Kreisverkehr kommst und machst dann so, dann so. <lacht> Scheiß, läuft der hier, hier lang, jeden Echt? Tag? Frau auf der war schon ein paar Mal Zeit. ähnlich wie, wie der... Ähm, ja, der, der den Verkehr regelt. Äh, ne, der Obdachlose. Ja, den kenne ich auch, hier diesen Weißhaarigen. Ja, ja genau, der, genau, genau, genau. Der wohnt in Garm. Ja. Ähm, ne, der... Ja, genau den. Der immer nach war der, der Obdachlose. Der immer vom ja, aber den Bambuhr gibt's nicht mehr. Der nee, ich nee, weiß nee. nicht. Irgendwann lag der im Graben dabei bei der... Ach so. Ja. Beispiel, ja ich glaube, der geschafft. wurde auch angefahren. Oh. Ne, der wurde tatsächlich, glaube ich, auf dem Weg dann auch angefahren. Ja, das ist scheiße. Kreuzung oder Einmündung, kommt sofort hier wieder eine Straße, sofort wieder wiederholen. Wenn das nicht hier stehen würde, wäre direkt 100. Das ist jetzt keine Stadt? Ne, noch nicht. Solange du kein Ortseingangsschild gesehen hast, ist das keine Stadt. Also klar, ist das hier eine Ortschaft? Ja. Aber wir sind noch nicht innerhalb geschlossener Ortschaft. Wir sind noch nicht in... Das ist so was in der Stadt, weißt du? Wir fahren die erste aus dem Kreisverkehr wieder raus. Genau. Dadurch, dass du das jetzt schon machst, hast du es gleich entspannter. Dann langsam weiterrollen, beobachte den, roll weiter, weiterrollen, guck mal langsam lösen. Hände mal hoch, guck mal, sieht voll gut aus hier. Wer hoch <lacht> Spiegel und Blinker und Schulterblick. Jetzt habe ich wieder alles gleichzeitig gut, das war gut. Ja gut, aber du machst schon mal hier. Das sieht schon gut aus. So. So. Und dann zieh wieder bis 50 hoch. Fertig. Korrekt! Korrekt. Ja, echt voll ärgerlich auf den Schuhen, ey. Richtig Krise. Das, der ist wirklich scheiße. So. Ja. Vor allem dass die jetzt wieder zurück mit Vor jetzt fliegen die wieder zurück nach Amerika oder China oder was <lacht> das ich. Ja, voll die, voll die coolen Sneaker. Ich hab mich voll gefreut. Ja. Und ich wundere mich dann schon, warum die nicht ankommen, schon da bei PayPal-Leute. Heute Morgen habe ich da einen Konflikt eröffnet. Ja. Kann der Chinese gar nichts wieder die verschicken. Ich weiß auch noch nie, was ich mache. Keine Ahnung, ob das wieder da hinten... Ja, bestimmt. Schicken die schicken ihn dann wahrscheinlich einfach wieder neu raus. Okay, ich Und hoffe noch. es. Ja, einzige halt, Grenzen. Roller, weiter. Einzige Grenzen. locker Mann. Ja, weißt weiß, was da manchmal los ist. Ja nicht, irgendwann kennt man sich in Lüne oder man kennt sich dann irgendwann in seiner eigenen Stadt wahrscheinlich auch ganz gut aus. Aber ja, das wirst du ja auch ja nicht. Guck okay. mal, die beiden fahren jetzt hier nebeneinander. Ne? Mhm. Äh, du darfst nicht über die Linie fahren. Mhm. Das war eine Käsesituation. Okay. Hätte ich eigentlich dann dahinter bleiben müssen? Das, du musst das schauen, wie die sich verhalten. Du kannst dann nicht einfach so locker, wie das jeder macht, der einen Führerschein hat, einfach vorbeiziehen. Okay. Da beobachtet der Prüfer ja nicht, ja. ja nicht ganz genau, was du da machst. Jetzt erstmal langsam auf den Kreis zu. Langsamer, du brauchst mehr Zeit. Wenn da vorne hier Olivia kommt und der hier locker weiter rollen. Und? Kein Gas. Oder? Ja. Kupplung und Stopp. Das kriegst du nur so locker hin, wenn du dir Zeit lässt. Wenn du hier nochmal einen Schulterblick, vielleicht kommt ihre Schwester. Ja. Und diese Zeit brauchst du. Deswegen vor dem Kreisverkehr immer gut runterbremsen. Gas geben kannst du immer noch, wenn dir langweilig wird. Aber du merkst ja, diese ganzen Manöver sind halt so. Ja, müssen erst nervig. setzen. Ne? Genau. So, also wir fahren dann rechts weiter. Jetzt schon anfangen zu. Weiter dann? oder Immer. Ja. Oder jetzt auch nicht mehr. Ja, das ist ja Und Den Boot hier ist echt super. Ich weiß noch nicht genau. Auf der Ampel, ne? Mhm. Das heißt, das kriegen wir noch. Genau, die Fußgänger nehme Das heißt, du müssen Schulterblick hier machen. Wenn dann da keiner kommt, ist alles cool, kannst du locker um. Und Da fahren wir Richtung Olfen weiter. Ganze, mehr bremsen, Bremse, mehr bremsen. Wo ist Wo war der selben? Geradeaus. Ja, okay. <lacht> nichts machen, nichts beobachten. Weiter rollen. Ja, Siehst du deinen Blinker? Und das einfach locker beobachten. Und geradeaus wieder raus. Sauber. Und jetzt direkt links das Schild wieder checken. Mhm. So, wie schnell eigentlich? Äh, Ortsausgang war Genau. 300. So, nächstes Schild, guck mal. Oben rechts. 30. Ja. Jo. Ja. Äh. Ja ja doch, aber frag mich nicht warum. Also Gas ruhig weg, Kupplung, zweite Gang. Hier ist sogar die große Baustellenausfahrt, Wenn du nicht bremst, bremst jetzt der Gang. Das ach so, ich hätte bremsen sollen. Ja, weil sonst bremst der Gang. Alles klar. Also 30 mal zweite Gang ist cool. Mhm. Wenn du nicht auf 30 bremst, sondern du schaltest bei 40 in den zweiten Gang und lässt die Kupplung los, mhm. dann machen wir so einen 10 km/h-Satz nämlich den hier. das auch gerne als Fahrschüler. Schön Anführer von der Kolonne. Das ist richtig gut, ne? Da hinten ist auf jeden Fall. Äh, Läuft. Deswegen steht meine Telefonnummer auch nicht hinten auf dem Auto. <lacht> das, ist, das ist vorausschauend. Vorsicht, wieder, guck mal der gleiche Scheiß. Jetzt ist die Linie gestrichelt, alles cool. Da kannst du Spiegel gucken und drum fahren. Das Blöde ist, wenn die Linie durchgezogen ist, ja. du darfst da nicht drüber fahren. und da das halt Prüfer sind, urteilen die das halt ganz genau. Was du machst, wenn du den Führerschein in der Tasche hast, ist nicht mehr ja. deren Bier, nicht mein Bier. Es kannst du machen, was du willst. Und Weiter gucken auf den Kreis. Ja, bitte raus. Gut. Als Eingang, siehst du? Mhm. Ab jetzt wieder 50. Und das ist immer nur das, woran du das erkennst, an nichts anderem. Locker wieder weiter und auf den Moped-Typen gucken. Roll weiter. Roll weiter. Nee, geht nicht. Genau. Und jetzt? Jetzt? Weil die hat nicht geblinkt. Gut, dann kein Risiko. zwei hübschen, ne? Die Schwimm wohl auch raus, ne? Den da ist die dicke Luft. So, Nee, ist der dritte. Ah. Ja. Schneide ich auch raus. Ja, nee, das Nur geschnittene Version. Locker. Wichtig ist bei all diesen Moves die du machst ja. und auch wenn du Entscheidungen triffst, mach die nie hektisch und schnell.